Hallo zusammen, wir sind KV-Lehrmende von der MS-Direct AG und wir wollen euch heute zeigen, was wir heute in der Lehre alles erleben dürfen. Kommt mit! In der kv lehre bei der MS-Direct AG hast du eine sehr vielfältige Ausbildung und erhaltest Einblick in die verschiedensten Bereiche. Am Empfang begrüßen wir Kunden und leiten Telefonanrufe an die entsprechenden Mitarbeiter weiter. Hey Eduard, über welcher Abteilung bist du im Moment? Ich bin hier in der HR-Abteilung und ich zeige euch, wie es so läuft. In der Personalabteilung sind wir zuständig für die Einstellung Hier kümmern Wir kümmern uns um alle personelle Belange und auch um die Entlöhung. Unser Ziel ist, dass sich jeder Mitarbeiter gut betreut und sich wohlfühlt. Hey Rangin, was machst du so den ganzen Tag? Wie man nicht schwer erkennen kann, bin ich ein Sportschäler. Ich mache 50 50 Lehr mit Sport und Ausbildung kombiniert. Bei der MS Direct AG kann man das super verknüpfen. Hey Silvan! In welcher Abteilung darfst du unterstützen? Guten Tag, mein Name ist um Wie darf ich Ihnen helfen? In der Abteilung Kundendialog gehen wir den Wunsch der Kunden an. Wir bearbeiten Bestellungen und beraten am Telefon oder per E-Mail. Haben wir dich neugierig gemacht? Dann bewerbe dich doch heute noch für eine Schnupper- oder Lehrstelle bei der MS-Direct AG. Wir freuen uns auf dich. Ciao!